Kann keinen? man mit einem iPod telefonieren? Ja, kann man, aber nur, wenn man Internet hat und die App Skype oder irgendeine andere, die über vice over IP geht. Sonst geht es nicht. So. Auch gut zu wissen.